an Jesus zu glauben, was bedeutet das? In Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Hier sagt Jesus, wer an ihn glaubt, wird Werke tun, das heißt, ein lebendiger Glaube an ihn hat unweigerlich Taten zur Folge. Denn ein Glaube ohne Werke, der ist tot. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. Das heißt, an Jesus zu glauben bedeutet nicht nur das anzunehmen, was er sagt, sondern auch danach zu handeln,